Herzlich willkommen beim Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, was und wie oft solltest du auf Facebook posten. Mein Name ist Christian Seigwasser. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das ideale Patentrezept einmal an. Nein, das gibt es nicht. Es gibt kein ideales Patentrezept. Es gibt immer etwas, was perfekt auf deine Zielgruppe, auf deine User, auf deine Fans abgepasst ist. Je nachdem, welche Branche du hast, wo du tätig bist, welche Dienstleistungen oder Produkte du verkaufst. Aber ein paar Grundregeln gibt es auf jeden Fall und da werfen wir einfach mal einen Blick drauf. Erstens, Minimum drei bis vier Beiträge die Woche. Das sollte schon sein, ansonsten fängst du immer wieder von vorne an. Wenn du nicht drei bis vier Beiträge die Woche hast, dann wängst du immer wieder von vorne an, deine Follower aufzubauen. Denn Facebook hat einen gewissen Algorithmus und bewertet, wie attraktiv sind deine Beiträge. Und dort ist es so, dass eben je mehr Menge auch irgendwo attraktiver wird. Denn je mehr Masse du postest, desto wahrscheinlicher ist es, dass Posts auch positiv geliked werden, dass Posts auch positiv kommentiert werden. Man kann natürlich seine Besucher, seine Fans der Seite auch zuballern mit Sachen, wo sie dann sagen, ich schalte irgendwann ab. Aber dahin ist ein langer Weg und häufig ist es so, wenn man sich Gedanken über seine Inhalte macht, was du in einem anderen Videotutorial von mir erfährst, wie gute Inhalte aussehen könnten, dann ist mehr besser als weniger, denn es sieht sowieso nicht jeder im Post. Denn Facebook hat ebenfalls einen Algorithmus, wo wahrscheinlich je nachdem, wie viele Fans du hast, nur jeder vierte, fünfte oder auch sogar achte Fan lediglich deine Beiträge sieht. Das heißt also, da brauchst du schon vier, fünf Posts, damit überhaupt jeder einmal etwas von dir gesehen hat. Schauen wir uns das aber noch mal genäher an. Und zwar, wie sind denn attraktive Posts? Das heißt, was gibt es alles so für Möglichkeiten? Natürlich gibt es die Sachen, wo du was Persönliches rüberbringst, von dir, von deiner Firma und das nicht nur diese allgeleckten Sachen, sondern persönliche Blicke hinter die Kulissen. Wenn dir aber mal nichts einfällt, gibt es natürlich auch Sachen wie zum Beispiel ein Gewinnspiel. Das sorgt immer und zwar für einen längeren Zeitraum für Attraktivität auf deinem Facebook-Kanal. Zweitens. Grüße zum Wochenende, könnte ein Klassiker werden, nicht jedes Wochenende, aber immer mal wieder eingestreut, ist damit ein Standardpost schon gleich sehr beliebt und auch immer wieder gerne gesehen und geteilt. Dann Feiertagsbotschaften, vielleicht sogar noch kreativ verpackt. Solltest du deine Feiertagsbotschaft einmal kreativ umschreiben, vielleicht durch ein witziges Foto, vielleicht sogar durch ein cooles Video, was du selber aufgedreht hast, aufgedreht hast was du gedreht hast und das ist heutzutage sehr leicht möglich zum beispiel einfach mit deinem smartphone gute smartphones haben heute so top kameras drin da kannst du ideale videos drehen wer das in königsdisziplin macht ist ja zum beispiel edeka mit dem Weihnachtsspot oder irgendwelchen anderen thematisch organisierten spots und da erkennen wir welche reichweite erreicht werden kann über social media und amüsantes amüsantes geht immer Menschen lieben es zu lachen und Menschen mögen es auch, wenn Menschen Humor haben. Ich empfehle dir auch einfach mal etwas von dir preiszugeben, was nicht perfekt ist. Auch einfach mal was Lustiges, vielleicht etwas, wo was schief gelaufen ist, was Schräges, was natürlich nicht deine Marke, deine Qualität und so weiter in Frage stellt. Aber wenn man mal so ein bisschen was Amüsantes zeigt oder auch was Spassiges, dann danken einem das seine Facebook-Freunde sofort. Der wichtigste Punkt bei Facebook ist allerdings, wie eben schon gesagt, der Blick hinter die Kulissen. Denn wir wollen nicht diese perfekte Firma sehen bei Facebook. Was wir wollen? Wir wollen den Blick hinter die Kulissen. Das, was wir eigentlich gar nicht zu sehen bekommen, heißt also, wie sieht es denn im Büro aus? Wie sieht es zum Beispiel in irgendwelchen Backoffice-Bereichen aus? Wie sieht es bei dir hinter deiner Schaubühne aus? Und jeder hat eine gewisse Schaubühne. Jeder Unternehmer, jedes Unternehmen hat... Einmal ein Frontbereich, eine Kulisse, hat aber vielleicht auch mal einen Lagerraum, der sortiert wird, aufgeräumt wird, wo vielleicht neue Ware eingetroffen ist, was man so normalerweise nicht sieht. Ja, und das, das ist äußerst interessant für Facebook-Besucher, die dann Fans deiner Seite werden. Stellt sich als nächstes die Frage, zu welcher Zeit mache ich Posts? Das heißt, was ist denn der ideale Zeitpunkt für Facebook-Posts? Ja, da gibt es wieder nicht das Patentrezept. Denn grundsätzlich, wenn du natürlich zum Beispiel eine Bar hast, eine Diskothek oder was auch immer, dann wirst du wahrscheinlich ein etwas anderes Verhalten haben deiner Fans, deiner Besucher, als wenn du zum Beispiel einen klassischen Handwerksbetrieb hast, der morgens einfach seine Türen öffnet. Da schauen die anderen schon mal drauf. Schauen wir uns aber mal klassische Zeiten an, die immer funktionieren. Und zwar 7 Uhr. In den meisten Branchen ist 7 Uhr eine perfekte Zeit. Warum? Weil fast jeder Berufstätige steht irgendwo zwischen 6 und 8 Uhr auf. Ja, und um 7 Uhr sitzen viele schon im Zug, sind vielleicht am Frühstückstisch oder kurz darauf. Und deswegen ist es dann auch oft die Zeit, wo sie anfangen, ihrem Facebook-Account durchzuscrollen. Und wenn du dann direkt aktuell dazwischen bist, ja, dann bist du nicht unten weiter in dem Ablauf, sondern du bist gleich oben präsent. Also 7 Uhr ist eine ideale Zeit. Dann, was auch sehr beliebt ist, ist 12 Uhr mittags die klassische Mittagspause in Deutschland, die sich irgendwo zwischen 12 und 13, 14 Uhr irgendwo darstellt. Schießt du deinen Post um 12 Uhr raus, dann triffst du diese Zeit relativ genau. Weitere attraktive Zeit ist 18.30 Uhr. Das ist dann so die deutsche Feierabendzeit für viele Selbstständige, für viele Unternehmer, aber auch für viele Arbeitnehmer. 18.30 Uhr, da fahren sie runter, da sind sie entspannt, da sitzen sie vielleicht wieder auf dem Weg nach Hause im Zug oder sind schon zu Hause angekommen, fahren runter und entspannen sich eine sehr gute Zeit. Was weiterhin eine Topzeit ist, 19.50 Uhr. Ja, das ist so, der Deutsche hat dann doch so seinen Rhythmus, 20.15 Uhr. Und da liegen wir mit 19.50 Uhr perfekt davor. Man bereitet sich auf den Abendfilm vor, viele immer noch auf die Nachrichten um 20 Uhr. Und 19.50 Uhr, wo man noch mal kurz vor seinem Facebook-Account scrollt, ist dort ideal. Letzte Zeit des Tages. Im klassischen Bereich ist 21.30 Uhr, das ist so die bett geh Zeit. Auch nicht wenige schauen einfach nochmal in ihren Facebook-Account, bevor sie das Nachtlicht ausschalten, bevor sie den Fernseher dann ausschalten oder ihr Buch an die Seite legen. Und deswegen ist 21.30 Uhr eine Zeit, wo wir relativ genau treffend drin sind und sehr aktuell wieder oben auftauchen. Das sind Zeiten, die relativ allgemein für alle passen. Jetzt musst du natürlich schauen. Du beobachtest ja einfach mal über dein Postverhalten. Wann kommen die meisten Likes und so weiter und pass es darauf ab. Eins solltest du auf jeden Fall beachten, und zwar Interaktion statt Einbahnstraße. Facebook ist kein Kanal, wo du nur sendest. Facebook ist ein Interaktionskanal. Das heißt, es nehmen sich ja Menschen Zeit, Sie wollen ihre Gedanken mit dir teilen und kommentieren deine Beiträge. Dann wertschätze das auch und antworte zurück. Gib ihm vielleicht sogar Tipps, Ratschläge und so weiter, wo du sie weiterbringst, wenn sie doch sich schon die Mühe machen und deine Seite, deine Likes, deine Posts und so weiter kommentieren. Also fang an, mit ihnen zu kommunizieren. So kommst du schnell ins Gespräch und kannst auch eventuell sie weiterführen und sie so zu Kunden machen. Wie du mit Kritik und Beschwerden umgehst, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Auf keinen Fall löschen. Dazu gibt es aber noch einen anderen video ratgeber den ich dir dringend empfehle, einfach mal bei mir auf dem Kanal zu schauen, wo wir dem Thema Kritik auf Facebook, Social Media allgemein einen ganz eigenen Bereich gewidmet haben. Allerdings hier ganz kurzer Abriss, niemals löschen, immer darauf eingehen. Und man kann fast jede Kritik positiv umdrehen. Denn jede Kritik, wo du gut drauf reagierst, Sorg dafür, dass andere wieder von dir überzeugter sind. Denn daran kann man relativ schnell erkennen, wie serviceorientiert ist denn ein Unternehmen. Und sollte mal was schief gehen, was irgendwo immer mal der Fall sein kann, oder irgendjemand war wirklich mit der Leistung nicht unzufrieden, ja dann kommt es darauf an, wie entschuldigst du dich, wie gehst du damit um und wie kommunizierst du mit ihnen. Das entscheidet darüber, ob dein Unternehmen Erfolg hat oder nicht. Hab keine Angst davor. Ganz ehrlich, bei mir ist es sogar so, dass wenn mal Kritik kommt und ich dann ganz fair und ehrlich darauf reagiere, oft schon meine anderen Fans, die von, ebenfalls von meiner Leistung überzeugt sind, das Ganze für sich geregelt haben mit dieser Person, sollte sie unberechtigt sein. Und dann hast du eine echte Fangemeinde und das wünsche ich auch dir. Ich fasse noch einmal zusammen. Was du unbedingt beachten solltest. Erstens, die Anzahl ist wichtig. Das heißt, du brauchst eine gewisse Anzahl an Posts. Es bringt nichts, immer mal wieder ein bisschen was zu posten, dann eine kurze Zeit lang ganz viel. Schaff da eine gewisse Struktur rein. Zweitens, die Art und Weise, wie du postest, entscheidet darüber, wie erfolgreich dein Facebook-Kanal ist. Mach dir einen Gedanken dazu, schaff eine Linie. Was willst du mit dem Facebook-Kanal erreichen? Möchtest du deine Dienstleistung vom Image her aufbessern? Möchtest du zum Beispiel eine Community aufbauen, wo du einfach eine Beziehung zu den Kunden aufbaust? Was ist das Ziel oder willst du neue Interessenten zu Leads machen, die sich dort eintragen, dann ist es wichtig, dass du in deinen Posts immer mal wieder interessante Ratgeber zum Download bereitstellst oder solche Videos wie dieses hier veröffentlichst, wo sie Nutzen daraus spüren. Drittens, der Zeitpunkt ist entscheidend dafür, wie viele Likes, wie viele Kommentare du bekommst. Wähle den richtigen Zeitpunkt für dich. Ist der Zeitpunkt unglücklich? dann kann auch ein sehr, sehr guter Post einfach mal untergehen. Denn es kommt ständig Neues nach und du bist dann auf einmal viel weiter unten in der Scrollsiste. Viertens, Interaktion. Ab und zu immer mal draufschauen, installiere unbedingt die Facebook-App auf deinem Smartphone. Jetzt musst du nicht zum Freak werden und ständig gucken. Aber plane dir regelmäßige Zeiten ein, wo du einfach mal schaust, was ist passiert, und kommentiere und antworte darauf. Wenn du das alles beachtest, dann bist du schon ein erheblichen Stück weiter und wirst garantiert einen erfolgreichen Kanal in Zukunft haben oder hast ihn vielleicht sogar schon. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, denn Facebook hilft dir dabei sehr, sehr zielgerichtet und sehr günstig, genau deine Wunschzielgruppe zu erreichen. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen und erlebe es immer wieder in meinem Kundenkreis. Selbst diejenigen, die anfangs kritisch waren, sind später aufgrund der messbaren Erfolge mehr als begeistert. Wie du Werbeanzeigen schaltest, wie du das Ganze startest, dazu findest du weitere zahlreiche Videos auf meinem Kanal. Am besten abonniere den gleich hier unten mit den Buttons, die unterhalb dieses Videos sind. Und, was ich dir auch empfehlen würde, klicke doch einfach mal auf Für mehr Infos. Dort findest du zahlreiche weitere Infos auf meiner Seite www.kundenwachstum.de. Dort sind nicht nur Videos, dort sind Podcasts, dort sind Downloads, dort sind Best-Practice-Beispiele und vieles, vieles mehr. Besuche mich doch einfach mal auf www.kundenwachstum.de. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Dein Christian Seigwasser.